Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi Und meiner Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Craft ⁇ World. Ja, Part 3. Im Loslosland. los land Dann müssen wir jetzt hin. würden Sie bitte. Dann gehen wir mal da ich bin so kaputt. Hätte ich doch noch 5 blumen 5? so sie bekommen? Hier, hau rein, Alter. Ja, hau rein, Alter. Was haben sie, oder? Nein, das ist ein Roboter. Danke, es geht mir schon viel besser. Ja, by the way, jetzt wird es auch für mich blind. Ja, guck mal, was da ist. Los, los, land herzlich willkommen. Dann also, spricht man mal mit denen. Vielleicht gibt er uns ja schon direkt das Ding und der Souvenir. Und die ausschuld für die Straße weiter. Eine Folge wird ihr sicher irgendwann zu eurem Ziel gelangen. Und genutzt gefecht. So das Souvenir. Oh auf der Rolle. Auf 100 Ach sieh mal an, wer wer da ist. ja Unser Wuffi deswegen erst duffe dass unser hund ja ich hasse ihn ja warum ja jetzt ist es für mich auch blind ja. Ja, dass wir werden auf jeden fall nicht alles finden Komm, wir geben wir geben unser bestes ups, ups. <lacht> ja ich habe immer gezwungen ich die bücke gemacht habe was? Was hast du gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Ich die einfach aufgemacht und der stand direkt davor und hat dieses Gesicht bekommen. Hm. So, naja. da, sie diesen schäger eine Blume. Ah, ja, ihn. Ich die Blume, ihn. Ich meine beides, aber, aber. Das wichtig, was das, was das, zur Hölle? Was zur Hölle? Was ist die die Hölle? Was das? Was ist, ist das? Ist das Leichen? Nein, ich kann es nicht töten. Nein. Ah, versuch mal nach links. Nee, man kann nicht töten. Nein. Was was man nicht töten kann. Das ist ja der Albtraum von mir. Ja. sogar oh. die erste. gibt hier. Nee, ich hab's, ich habe gar nicht drauf geachtet, ich glaub. Eins, zwei, sieben. Ich sieben Blumen. Sieben Blumen mehr. Ja. Ups. Hast du den Nein. Was? Habe ich wieder mit dem Buckel getötet? Hm. Das war, wenn Bucke ist, du, ja, okay. ja der war <lacht> <lacht> Kola, Decke. okay. ich verstehe. Wenn ihr tötet, dann bleiben die stehen da und dann muss er da vorbeigehen Alles klar, ne Ich wollte das Schaf töten. das Schaf. im Hintergrund? Ja. Kommt man das hier gar nicht eindrücken oder was? Nö. Man muss ja dann springen, ne? Damit du hier hochkommst. Da kann man da so auch. Oha. Die töten mich. Wie können sie es wagen? Ah, ja, was hat er? 20. Ja. Jetzt, ja, yes. Ne, 10 Euro bekommen auch. Nee. Nee, 20, gut. Ah, da sind Eier. <lacht> ah. Wir werden euch nicht verstecken. Wir werden euch jetzt alle töten. <lacht> ich glaube, du hast jetzt Ja. Hier nimm Eier. Warum da was stehen? ey? <lacht> <Soll> ich stehen? <lacht> wollte ich mit dem Ei treffen. Nein, ich will das aber nicht. Geh weg. Mit dem Oh nein. Ich will nichts passieren. Ich hatte mal gegen den aber wir müssen die Gegner abwerfen. Ach so, boah. Ja, ich ich muss mal aufpassen, was mit dem blauen Ei passiert. Ja. Hm. Ja ist Ja, man weiß nie. Du bewegt dich. Der bewegt sich nicht. Ich komme da nicht hoch. Oh, so. Irgendwie doch. Da unten ist gerade eine Brücke. Erschienen. Warte wo. schon voll ja ich bin voll was wieder eine eigentlich dieser Nächte ja ich bin voll ach so hier muss man so doch voll kompliziert aus der ferne getroffen im bin Schafsmörder ich liebe ist ein Schafsmörder zu sein ja. Ja, Was er denn? Also so einer. Was ich oh nein. Okay, da war die zweite Blume? Ja. ein Eingol ist eine Lage. Da sag ich mal den. So wenn ihr kommen? Ja, Teilen wir auf. <lacht> ja. Oh. Ich kann sowieso nicht weiter. Komm ich. Ja, voll kompliziert hier. Aber echt. Hä? Ja. Und rechts. So, oh, Eier ja, kriegen wir hier. Oh. Okay. Ja, ich komme nicht weiter. Okay. Wir müssen hochkommen. Im Hintergrund ist aber auch Jetzt nicht mehr. Ja, guck mal, lange. mal gucken, ein blaues Ei macht. Ja. Wo ist ein Gegner? Ah, oh Gott, achso, ja, hat... <lacht> das ist so schlecht Ja. Da ist ein Weg. süß, ich war ja red immer in Richtung, in die er schiesst gerade schauen. Oh Gott, nein, Hilfe, was? Also wir bleiben. Soll ich da hochkommen? Hilf mir, ich komme noch gar nicht mehr hoch. Danke. schub's dann einfach so von der Klippe. Oh Gott. Komm's weiter. Okay. Clever. Hätte ich da durchgegraben? Clever, Junge. Ey, das ist auch nicht hochgeschwungen. Ey, wie kann er das so machen? Warte, warte, warte. Um ich prügel mich jetzt hier durch alles. Ich reite auf wen du als auch nicht. Ja, muss mitnehmen. War für das Vaterland. Momo, Milk. Momo ja. ja. Ich glaube, ich habe gerade eine kleine Referenz gesehen ja. gefunden. Mario karten ne? richtig. Du springst man lieber, aber spring von ihm ab, ich springe von dich ab. Von dir. Checkpoint. Super Mario World, Ja. ja jetzt wieder was weit, right. bereit Uff. okay, ich dachte wir drehen uns wieder um Blume, ich habe keine Eier mehr. gerade konnte sie nicht genau verziehen. Ja, da oben ist noch Hier, Bissi. 15 Münzen haben wir. 15 haben wir. Okay, uns fehlt aber auch noch eine Blume. What? also Also so Also, also. Dann gehen du mal mit dem Hund, mit, ich gehe hier lang. Ah, alles klar. Ich kann ja gar nicht... Hier ist eine Wand. Der durchgemacht ne? er hat sich Ja. denken ah. Da oh. ah. so. muss man ja denken, man ja denken. <lacht> ich habe ihn getötet ich meine hier wieder einschalten ne? Nein, bleib stehen und Das ist im Hintergrund. das ist im Hintergrund. naja ja, ich auch nichts. Panzermodus sagt ich. Panzermodus. Und damit. Ha, den gesehen. Geh runter von mir. Ja Also, so, da haben es. Kann der Hund uns auch folgen? Buff. So jetzt auch viel einfacher. So halt. Uns fehlen uns fehlen viel Münzen. Wo sind denn die schon wieder? Boah. Da können wir ihn noch abwerfen. Schaffen. So. Ja, da kommen wir uns ja noch. da so nicht her. Hm, hm. und dann werden wir ja noch nicht abgebrochen, ne? Ja, ja. Ne, was war ich ich so ein Bing gehört. dober hund jetzt kommen wir jederzeit überall zurückgehen. ja macht ein bisschen einfacher ich merke da hinten ist ein riesiger karton ja so die griffe ein riesiger karton gibt es da nicht da wenn ihr verpasst Da wird doch nicht. er macht mich gerade wahnsinnig. Ich brauche einen trick anstecken. <lacht> Wenn ich der Sonne eine überzwerbeln, Das scharf da. Ja, aber das können wir ja gleich hin? Ja. Der ist der Hund. War nur der Hund. Ja, so mach ich. Äh. Wie? wo oh. Warum? Wie sind die los? Äh. Hm. Oder? Äh, nee, da waren, da waren normale Münzen drin. Wo ja ist das schniffen sie? Da ich... Ja. Hier haben wir angefangen, ne? Nee, nein. Das geht doch jetzt nicht. Ey. Das macht mich gerade wahnsinnig. Ich merke gerade, wie lang die Level ist. Ich gerade sagen, das Level ist verdammt lang. Hm, du was hast? Hm? Ich, ich bin nur. So ein Bling gehört Ist der Hund? Der Hund äh, ist sogar nicht mehr mitgekommen. Der kam doch erst ja später. Also. da wären wir es in echt losgeworden. Okay, ich nix mehr. <laughs> Nein, ich gebe noch nicht auf. Oder hinten ist so weit weg. Noch mal out of Range. Oh, Gibt es noch nicht? Ich glaube, die partner allgemein ein bisschen kürzer. Ja. Also nicht. Spiel ja noch neu, also muss man vier rausholen. Genau. <lacht> hm. ja. Entschuldigung. Und wieder. Ähm. Ja. Gibt nicht. Wir fehlen uns fünf. Vier. Ist es keine Trick an Stecker? Ja, vielleicht später, aber nicht wissen wir nicht. Jetzt auch nicht, was man hier im Abschied so noch aufpassen, aber ja, nicht irgendwie HP noch verlieren. Unnötig, dann müssen wir zum Ende. Halt also, wir sehen jetzt mal im letzten Moment. Gib mir doch nicht. Nee. Da dreh ich mich jetzt gerade auf. Auf oh, Mann. Es kommt mal ein bisschen Das sind Schnecken. Ich habe jetzt gerade gesehen, da, dass das Schnecken waren. Genau so habe ich mir irgendwie vorgestellt. irgendwie, warte mal, Ein gelbes Ei habe ich nicht ne. Ja, ein gelbes, Ei da werfen. ich weiß nicht, nee, ich habe da schon drauf geworfen. Dann weiß ich auch nicht. Nein, ich kann einfach nur so rauf und runter. Hier. Ich lauf sie also einfach nur so ein sound von so einem u hier. Ja. So wie, wie heißt die Solar oder irgendwie? Ja, Solar. Ja, da so nah. ja, sind so Kartons. Da haben wir den schon durchgeschickt. Ne. Wir können das Schaf auch nicht abwerfen, ne? Nee, können wir nicht. Es ist einfach da. Und ich kann uns ja der Hund fressen, dann sich da durchbuddeln. <lacht> genau. Na ja, das, ich glaube, ich sehe ihn noch. Nein. Oh warte hier. Ja. Da nicht einfach geblieben? Ja, wo war es der Hund? Ja, es ist immer der Hund. Es oh. ist immer der Hund. Der verdammte Hund! Ja, irgendwelche Gegner vielleicht kann ich aber. Bestimmt irgendwie so eine blöde Wolke irgendwie, die wir nicht gefunden ja. haben. Ja, glaube ich allerdings auch. Irgendwie so was Dämliches. Weißt du, ist das scharf. Oh. Na. Da ja, habe ich aber hat nichts gemacht. Hat nichts gemacht. und Da ist was. Da ist noch ein Weg. Das ist tatsächlich, das drüben noch ein Weg. Gehen wir nach rechts hier. Ja, was? Ich gar nicht von ihr Warte. Hä? ja von rechts muss das glaube ich oder von hier ja was er noch aktivieren also da muss man von rechts aktivieren glaube ich ja hm. nach links haben wir so auf der brücke irgendwo Irgendwo ja. hier. Aha! Blumen. Ah, Blumen Blume haben wir auch noch gefehlt? Äh, ja. Ah. Okay. Na gut, äh, wir haben alle Blumen. <lacht> aber immer noch nicht alle Dinger. Alle Dinger. Dinger. Na warte dann. Die Dinger sind jetzt ja schon, glaube ich, schon 10 Minuten oder raus hier, ja, ne? Na ja, gut. Da haben wir YouTuber bekannt, die irgendwie zwei Stunden in dieser Level rumgedreht haben. Ja gut. Ja. ja. ja. werde ich mal gucken, wie lange wir hier gesucht haben. Ja. Das ist bestimmt, wie, wie du sagst, das ist bestimmt irgendwie so, so eine dummen Wolke. Hey, wir haben 1000 Münzen, kannst ja bei dir suchen. Ja, so wie ich auch. <lacht> hm? What? What? What? What Mini-Schnuffel, wir haben voll <lacht> Angst. Oh, nein, was willst du tun? Such sie oder zurück zur Weltkarte? Na, suchen, ne? Na, komm, wir suchen sie wie die sagen, es geht zurück zu dieser. Was? Was? Oh, okay. Was machen? Dann will die Schnuffelchen berühren, ein Schnuffelchen, damit es dir folgt. Okay. Warte mal. gerade richtig, dass wir jetzt genau andersrum ist? Ja. Oh. Obwohl die Level ist auch schon zu Ende. Ne? Ja, obwohl der, der Level zu Ende ist, könnte es nicht vielleicht jetzt gerade sein dass da jetzt alles andersrum ist dass wir vielleicht jetzt die letzten münzen bekommen könnten so. die münzen sind da weg wie bei den dingen scheint versuchen wir einfach schnell die hunde ja. <lacht> bing, bing. die Eier zu, damit sie dir folgen. Okay. Da. Die <lacht> <lacht> sind da einfach nur angeklebt, die Wolken. <lacht> Wir drei bringen Drei innerhalb von fünf Minuten, Alter. Okay, eigentlich das ist irgendwie machbar. Wir haben erst mal zwei Minuten. Ja, wir haben jetzt zwei Minuten und wir müssen noch den Anfang erreichen. Ja. Oh. Alter, Alter, hast du den gesehen? Das war cool. Ja, so, so schnell Propeller hat, ja. Keine Ahnung. Was? Er ist aber zurückgekommen, als ihn geworfen hast. Er kam zu mir zurück, wie ein Hund. Ja, jetzt soll wir sagen, wer ist ein Hund oder was? Oh, Seestern, er liebt dich. Er wird dich für immer lieben. wir kommen noch unter fünf Minuten, ja. Okay. Bleibt mal lieber auf maximale Herzen. Ja. weiß ja nie. Da ist schon das Ziel. wieso trage ich nicht rein. Eine Blume. Yay! 1000 dinger gerade. 1000 Münzen, ja. Habe ich doch vorhin gesagt. Oh. Mensch. Aber immer noch fehlen uns vier Münzen. Schnüffel äh, Schnüffelchen finden. Den der dann kannst du jetzt nach Schnüffelchen suchen. In allen Okay. Äh, da war der zweite Level, ne? Tatsächlich. Alter. Oh gott da machen wir später sehr viel oft arbeitet mhm. so gefühlt okay, so, geld ausgeben ja yeah, geld ausgeben ich, ich will geld ausgeben darf ich geld ausgeben ja bitte oh, jetzt mal wieder arm ja. hm, 19 yeah, aber hey, der kasten ist leer Juhu! <Sighiero> lila Laster. Das ist lila. Weißes Schaf. Mäh. Blaue Mülltonne. Soda. Gelber Laster. Laster. Gras. Gras. Das Pokémon cosplay. Ja. Holzkiste. Schwarzfuß scharf, Wirbelschnecke, los los Yoshi, Haus mit blauem Dach, bin ich ein bisschen unspektakulärer als also, andere Yoshis ne? Ja. Das oh, also, also. Man kann ja nicht alles haben im Leben. Na gut. Hm. Haben wir denn hier los los Yoshi match okay. machen muss man ja, aber jetzt nicht mehr jetzt mal. so 30 oh, wir haben schon 30 minuten habe ich gar nicht mehr gekriegt. okay dann bis zum nächsten mal bis dann und ciao bye bye.